Hallo, ich heiße Hardy Warlich und ich arbeite hier am Standort Technik-Naturwissenschaften der Technischen Informationsbibliothek. Ihr habt vielleicht schon gehört, dass die TIB die größte technisch-naturwissenschaftliche Bibliothek in Deutschland ist. Aber hier in Hannover dienen wir auch dazu, den Studierenden und Lehrenden an der Leibniz-Universität als Bibliothek zu dienen. Hier an der Uni studieren 30.000 Studierende und es arbeiten 5.000 Leute. Und immer wenn die Literatur brauchen oder lernen wollen, dann kommen sie zu uns. Und ich zeige euch jetzt mal bei einem kleinen Rundgang, wie das aussieht, was sie dabei erleben und was sie beachten müssen. Ja, jetzt sind wir im Gebäude am Standort Technik Naturwissenschaften. Das hier ist die Halle und hier sieht man eigentlich auch schon, was die Studierenden in erster Linie bei uns suchen, nämlich Literatur in den Regalen, die ihr seht, und Arbeitsplätze, wie hier unten. Und da drüben arbeiten auch Kolleginnen von mir und wir werden sie gleich mal fragen, was sie hier tun. Hallo, mein Name ist Christine Göken und ich arbeite in der Zentralinformation am Standort Technik und Naturwissenschaften. Ich sitze hier an der Auskunft. Wir beraten alle Nutzer und Nutzerinnen, also die Studierenden der Leibniz-Universität und auch Externe, bei allen Fragen zur Bibliotheksbenutzung oder auch zur Recherche von der Literatur, die sie benötigen. Beispielsweise auch euch Schüler, wenn ihr dann irgendwann mal eure Facharbeit schreibt. Zusätzlich dazu geben wir Führungen und Schulungen, jetzt gerade während Corona natürlich online, zu allen Fragen zur Bibliothek oder allen Nutzungen der Bibliothek und auch Literaturverwaltungsprogramm und unterstützen auch das Marketing bei der Darstellung der TIB zum Beispiel bei Erstsemesterveranstaltungen. Ähm, auch wenn ich hier in der Bibliothek den ganzen Tag sitze, habe ich nur manchmal was mit Büchern zu tun, denn wir verwalten hier beispielsweise auch die alten Bestände, das seht ihr dann später noch. Das ist ziemlich cool, denn da hat man mal die Chance ein 200 Jahre altes Buch in den Händen zu halten. So, wir sind jetzt in einem Lesesaal der TIB und das ist ganz typisch, was man hier sieht, nämlich ziemlich viele Regale mit Büchern. Das sieht nach einer ganzen Menge aus, aber tatsächlich sind es wirklich nur 5% unserer Bestände. Die meisten anderen Sachen sind in den sogenannten Magazinen versteckt, die wir uns auch noch angucken werden. Ansonsten sieht man hier auch sehr viele Arbeitsplätze, an denen die Studierenden lernen können. Und tatsächlich haben wir nicht so viel, dass sie reichen würden, sodass wir solche Pausenscheiben einsetzen müssen, um mit der Anzahl der Arbeitsplätze so ein bisschen hauszuhalten. Ja, hallo, ich bin Katrin Schiermann, ich arbeite hier am Standort Technik und Naturwissenschaften im Team Leihstelle und den Leseseelen. In einem Lesesaal, da fallen immer viele Aufräume und Ordnungstätigkeiten an, das kennt ihr ja von zu Hause. Weitere Aufgaben hier bei uns sind die Bearbeitung von Leihscheinen und Zeitschriften und dass die Bücher natürlich einen Sonderstandort erhalten, den wir eintragen, damit das Buch auch hier im Lesesaal aufgestellt und entsprechend wiedergefunden werden kann. Zweimal am Tag findet ihr mich auch unten in der Leihstelle. In der Leihstelle gibt es die Bibliotheksausweise, in der Leihstelle können Bücher abgeholt, verlängert oder zurückgegeben werden. Und in der Leihstelle werden auch die Mahnkosten kassiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zukunftstag. Das sind die sogenannten Studienkabinen. Wir haben elf Stück davon und als Studierender kann man sich die für drei Monate reservieren, um hier in Ruhe seine Abschlussarbeit zu schreiben. Das kann dann eine Bachelorarbeit sein oder eine Doktorarbeit. Und hier kann man dann all seine Sachen, seinen Computer, jeden Tag drin lassen und hier von früh bis spät drin arbeiten. Ja, hier sind wir an einem anderen Arbeitsplatz in den Leseseelen. Das Gerät hier ist ein sogenannter Reader-Printer oder Mikroform-Scanner. Und man kann damit verfilmte Literatur an diesem Bildschirm betrachten und auch abspeichern. Das Gerät sieht ziemlich unscheinbar aus, aber es ist ziemlich teuer und hat zum Beispiel mehr gekostet als mein Auto zu Hause. Die TEB hat im letzten Jahr 16,6 Millionen Euro für Literaturerwerb ausgegeben. Das heißt, für das Geld werden gedruckte Bücher und Zeitschriften gekauft, aber es wird auch ziemlich viel Geld für digitale Lizenzen ausgegeben und im Haus sind sehr viele von unseren 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damit beschäftigt, die Literatur zu kaufen und in den Katalog der TIB einzuarbeiten. Mein Name ist Cornelia Mattes, ich arbeite hier im Team Buchhandel. Also man muss darunter verstehen, die Bücher, die hier für, äh, im Bestand sind und für den Studenten und für die Nutzer bereitgestellt werden, ähm, die müssen bestellt und gekauft werden. Und das passiert hier in dieser Abteilung. Also nach Prüfung bestellen wir die Bücher bei dem jeweiligen Buchhändler. Die Buchhändler sind bei uns über ganz Deutschland verteilt und Europa. Dazu gebe ich dann jeweils die Bestellung im System ein und leite die Bestellung an den jeweiligen Buchhändler weiter. Ähm, ja, zum Schluss sei noch gesagt, in diesen, äh, den Klick bei Amazon kennt jeder, nur wir haben da halt noch ein paar mehr Tricks auf Lager. Die TEB besitzt ungeheuer viel Publikationen, die es in Deutschland sonst nirgends gibt. Hier zum Beispiel sind ganze Regalbereiche, wo nur chinesische, japanische, und koreanische Zeitschriften zu finden sind. All diese Zeitschriften wird es in Deutschland nur hier in Hannover geben. 65 Prozent aller unserer Zeitschriftenbestände haben exklusiv nur wir. Interessant ist auch, wie teuer solche Zeitschriften sein können. Wenn wir zum Beispiel diese hier nehmen, Thin Solid Films kommt 20 Mal im Jahr raus und kostet pro Jahr knapp 20.000 Euro. Jetzt wollte ich euch noch mal zeigen, was die TEB für unterschiedliche Publikationsarten sammelt. Zeitschriften und Bücher habt ihr ja schon gesehen und Zeitschriften haben wir natürlich auch zum Beispiel russische Zeitschriften. Die TEB sammelt Filme, DVDs und Software. Hier hätten wir das erste deutsche Patent, das 1877 herausgekommen ist. Was wir eine große Anzahl haben, sind sogenannte Konferenzberichte. Hier haben sich zum Beispiel 2019 in China Wissenschaftler aus aller Welt zum Thema Transportthemen ausgetauscht und haben dabei acht dicke Bücher mit ihren Vorträgen gefüllt. So etwas hat die TEB mittlerweile aber überwiegend in digitaler Form angeschafft. Und wir hatten oben schon das Mikroformen-Lesegerät gesehen. Mikroformen können so aussehen. Das ist mit bloßem Auge nicht lesbar, sondern wirklich nur mit dem speziellen Gerät. Aber es kann auch in Form von Filmen in großer Menge so gelagert werden. Mein Name ist Vanessa Rose und ich arbeite hier am Standort Technik Naturwissenschaften im Magazin. Meine Aufgabe ist es die Leihbestellungen zu bearbeiten und auch herauszusuchen, die die Nutzer auf unseren Bestand tätigen. Das können auch internationale Kunden sein, sodass wir unseren Bestand auch in die ganze Welt verschicken. Außerdem haben wir hier ganz alten Bestand, um den wir uns kümmern, um diesen langfristig für unsere Nutzer nutzbar zu machen. Zum Schluss wollte ich mit euch nochmal in den Bereich gehen, der hier im Haus besonders geschützt ist, die sogenannte Sammlung Haupt. Ein Universitätsprofessor hat Anfang des 20. Jahrhunderts seine Sammlung von architekturgeschichtlichen Bänden an die TIB verkauft. Und das ist der älteste Bestand, den wir haben, unter anderem mit dem ältesten Buch von 1508 und anderen interessanten Werken wie diesem kleinen Band, der in eine alte Notenhandschrift eingebunden ist. Ja, schon sind wir am Ende unseres kleinen Rundgangs durch den Standort Technik und Naturwissenschaften angekommen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim weiteren Programm heute am Zukunftstag für Jungen und Mädchen in der TIB. Tschüss!